7 cm groß, grün, kuschelig und stets gut gelaunt. Das ist das neue Schmusi's Krokodil. Sein bevorzugter Lebensraum sind Büros und Schreibtische. Schmutzige Displays haben es ihm besonders angetan. Die reinigt er spielend mit seiner weichen Mikrofaser-Unterseite. Das freche Krokodil besteht aus weichem Plüschmaterial und sorgt damit für ein angenehmes Gefühl in der Hand.